Mit welcher Wahrscheinlichkeit tritt folgendes Ereignis ein? In mindestens einem der beiden Durchgänge stoppt das Glücksrad auf der gelben Fläche. Folgende Kombinationen mit der Farbe Gelb sind möglich. Gelb und Gelb. Gelb und Blau. Blau und Gelb. Gelb und Grün. Sowie Grün und Gelb. Die Summe aus den Produkten der einzelnen Kombinationen ergibt die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis, 5 zu 9.